Unsere Experten beantworten gerne ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Betrachten wir eine Situation, in der Dateien gelöscht werden, ohne den Papierkorb zu verwenden. Es gibt einen Ordner mit Dateien. Lassen Sie sie der Klarheit halber Bilder sein. Wir löschen sie. Wie Sie sehen, wird der Ordner gelöscht. der Papierkorb ist leer, die Dateien gehen verloren und jetzt müssen wir sie wiederherstellen. Lassen Sie uns Dateien mit Rekord wiederherstellen. Führen Sie das Programm aus. Nach der Begrüßung des Assistenten werden Sie vom Programm aufgefordert, den Typ der wiederherzustellen, her Dateien auszuwählen. Wählen Sie alle Dateien und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie das Laufwerk an, auf dem sich der Ordner befand. In unserem Fall wurden die Dateien vom Laufwerk gelöscht. Weiter beginnen. Wir warten auf das Ende der Analyse. Nach Abschluss der Festplattenanalyse zeigt Recuva alle erkannten Dateien an. Bitte beachten Sie, dass die grüne Markierung die wiederherstellbaren Dateien an anzeigt. Gelb oder Rot diejenigen Dateien, deren Wiederherstellungsfähigkeit zweihilfhaft ist, werden angezeigt. Markieren Sie die erforderlichen Dateien und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie den Ordner an, in dem Sie die wiederherstellbaren Dateien speichern möchten. Klicken Sie auf OK. Nachdem das Programm die wiederhergestellten Dateien im angegebenen Ordner gespeichert hat, wurde eine Meldung angezeigt, dass die Aktion abgeschlossen wurde. Wenn viele Dateien gefunden wurden, können Sie versuchen, die erforderlichen Dateien mit Hilfe der Suchfunktion zu finden. Diese ist jedoch nur möglich, wenn Sie sich an den Namen der wiederherstellenden Datei erinnern. Dazu müssen Sie in den weiteren Modus wechseln, Schaltfläche oben rechts. Zusammenfassend können wir sagen, dass Recover für die einfachsten Fälle der Dateiwiederherstellung geeignet ist, eine intuitive Benutzeroberfläche und ein bequemes Menü hat. Wie die Praxis gezeigt hat, ist der Hauptvorteil des Programms gegenüber seinen Konkurrenten jedoch kostenlos. Diese Tatsache wirkt sich negativ auf die Qualität der Dateiwiederherstellung aus. In komplexen Fällen von Datenverlust ist es daher besser, hatten Protection recovery zu verwenden das über alle Funktionen und Tools verfügt, die die Chancen für eine erfolge, erfolgreiche Wiederherstellung von Dateien erheblich erhöhen. Es ist auch erwähnenswert Verfügbarkeit der Wahl der Art der Analyse des Informationsträgers. Das Vorhandensein eines praktischen Verzeichnisbaums in der Programmoberfläche, der äh, den Pfad zum Dateiordner wie in Recover ersetzt erweiterte Suchfunktion für erkannte Dateien Möglichkeit zum Erstellen einer Liste wiederherstellbarer Dateien Darüber hinaus können wir die Möglichkeit zur Erstellung eines Disk Images für die weitere Wiederherstellung von Dateien aus diesem beachten. Es ist zu beachten, dass es sich lohnt, die Wiederherstellung gelöschter Dateien zu starten, sobald deren Verlust festgestellt wurde. Wenn Sie den Computer weiterhin verwenden, besteht die Gefahr, dass Sie diese überschreiben und die Wiederherstellungsmöglichkeiten verlieren. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video wird Ihnen nützlich sein. Abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.